Ich bin Pirat, weil Menschen über die Zukunft des digitalen Lebensraums entscheiden, obwohl sie sie nicht verstehen. Das muss sich ändern. Die Piraten stehen auch nach der Wahl noch für die Themen, für die sie vor der Wahl standen. Statt dem Versagen der Politik in der Verkehrspolitik, möchte ich mehr ÖPNV und Zonen in den großen Städten. Weil sich die Piraten einsetzen für die Würde des Menschen ein Leben lang und dazu gehört, ein bedingungsloses Grundeinkommen vom ersten bis zum letzten Atemzug. Ich setze mich für digitale Bürgerrechte ein, weil nur die Piraten da wirklich kompetent sind. Denn wir brauchen eine Stimme für Freiheit und Datenschutz, die auch noch Ahnung von IT hat. Bildung soll sich an den Interessen der Menschen und nicht an den Interessen der Wirtschaft orientieren. Mein Name ist Anja Hirsche und ich bin Pirat. Ich bin Beate Kiefner, ich bin Pirat. Ich bin Stefan Obert. ich bin Pirat. Mein Name ist Oliver Burkhardsmeier, ich bin Pirat. Mein Name ist Samuel Schmid, ich bin Pirat. Ich bin Stephanie Dunn, ich bin Piratin. Ich bin Volker Düben und ich bin Pirat.